Hallo und herzlich willkommen zu diesem Bitwig Tutorial. In dieser Folge geht es um das Note Repeats, ein Note FX-Device, mit dem man schöne Rhythmen machen kann. Wie man das genau macht, das zeige ich euch jetzt. Legen wir doch einfach mal los. So, das ist das Note Repeats Device. Dann gehen wir einfach mal über das Device drüber. Hier ist wieder so ein Ein-Ausschaltknopf. Dann gibt es hier ein paar Presets, die man auswählen kann. Dann ist hier der Titel des Devices, den man hier im Inspektor verändern kann. Dann gibt es die Fernsteuerung, die Remote Controls. Da gibt es zwei Seiten davon, die man schön mit seinem MIDI-Gerät benutzen kann. Und dann gibt es noch die Modulationsleiste, die man auf und zu klappen kann. So, und dann geht es auch schon hier mit dem Device los. Und ich springe jetzt einfach mal von ganz oben nach unten, denn das -Device, äh, Note, äh, Note repeats hat drei verschiedene Optionen. Das erste ist Note pattern was wir uns angucken. Danach Burst und dann Euclid. So, jetzt aber wieder nach oben. Ich habe oben einen Clip angelegt. Der ist eine... Ein Taktlang hat eine Note und klingt ohne das Note repeats Device so. Eine durchgezogene Note. So, wenn ich das Note repeats Device anmache mit den Standardeinstellungen, dann klingt diese durchgezogene Linie äh, Note klingt dann so. So und das ähm, hat den Grund, weil hier 16 eingestellt sind. Das heißt, diese langgezogene Note, die von einem Takt wird in 16 unterteilt. Und dann gibt es hier vorne dran noch den, ähm, den Multiplier, also der, der die Rate einstellt, wo ich sage, okay, ähm, diese Einteilung ist jetzt einmal in 16. Oder ich kann jetzt, wenn ich das spielen lasse, kann ich das hoch und runter schieben. Und dann sieht man schon, wenn ich die Zahlen nach unten schiebe, also kleiner mache, wird es auch schneller. Und wenn ich sie nach oben schiebe, wird der Abstand auch länger. Das heißt, ich kann hier wunderbar. Ähm, einen Verlauf von langsam nach schneller oder schneller nach langsam oder hin und her mit den 16 wunderbar modul stufenlos modul modulieren. So, und in dieser ganzen ähm, Auswahl gibt es natürlich auch Sekunden, Millisekunden und es gibt hier auch den Pitch und der Pitch ist nichts anderes als die Frequenz. Das heißt, wenn ich jetzt die Note, die ich hier am Start habe, mit äh, wird die als mit, mit dem Pitch als ähm, Timebase genommen und die klingt dann so. Wenn ich die dann immer mehr unterteile, dann komme ich dann auch wieder auf etwas äh, trennbar hörbares. Und je weiter höher ich gehe, desto schneller wird die Wiederholung. Ich gehe jetzt einfach mal wieder hier auf 16. Dann kommen wir schon zu den nächsten zwei Drehreglern. Das eine ist Gate und Gate ähm, beeinflusst die länge der note steht auch unten in der statusseile gate length und wenn ich da jetzt zum beispiel nach links also ähm, zudrehe werden auch die noten immer kürzer bis zum schluss habe ich dann nur noch so ein ticken da quasi dran unter dem gate gibt es noch hold until next trigger und der sagt nichts anderes als ähm, Vergiss das Gate, spiel mir jede 16. Note eine 16. lang und gut ist. Da kann ich, ich jetzt einfach sagen, okay, ich habe jetzt so eine Einstellung und dann kann ich das hier aktivieren. Könnte natürlich auch hier schnell drehen oder so, geht auch, aber so kann ich das direkt anschalten. So, und das Decay ist nichts anderes als, ähm, unten steht das auch, Velocity Decay, das heißt, hier wird die, ähm, die Velocity manipuliert. <lacht> Und zwar, äh, der erste, ähm, äh, der, die erste Note bleibt in der Originallautstärke. Und wenn ich jetzt hier mit der Decay zum Beispiel runtergehe, wird die nächste Note zum Beispiel ca. 95% äh, auf die Lautstärke von 95% reduziert. Die darauffolgende Note wird dann auch wieder auf die lautstärke von 95 der vorangegangenen note reduziert und so weiter und die 95 kriege ich nicht hin außer ich gebe es ein ich habe jetzt aber keine lust das einzugeben so und ähm, jetzt habe ich hier mal einen, einen clip hingelegt den schalte ich auf, auf aufnahme machen mal hier das ist von vorhin noch drin machen wir das mal weg Zack, zack, und da hinten ist noch was, und jetzt lassen wir es noch mal aufnehmen hier. Und da sieht man schön, das ist original, und dann fließt das langsam runter, so in, wenn der nächste immer fünf, nur noch 95 ist, immer so in minus 5% Velocity-Schritten. Man kann dann einfach so ein, ähm, so ein Fade quasi hinlegen. So das ist decay und das ganze geht natürlich auch nach oben hin das heißt wenn ich den bei dem clip den ersten ganz leise mache hier und das decay was hatte ich 110 prozent circa genau mir diesen track hier wieder angucke da schauen wir das wieder raus hier nehmen wir wieder auf dann sehe ich hier unten in der velocity dass er langsam ansteigt kann fade in quasi damit machen so Und dann gibt es hier unten noch die wahrscheinlichkeit das hier mal wieder auf 100 mit der wahrscheinlichkeit sage ich einfach wie wahrscheinlich ist es, dass eine note gespielt wird Und im No-Pattern-Modus ist das so, dass die Wahrscheinlichkeit nicht für die erste Note gilt, sondern für alle Nachfolgenden. Das heißt, die erste Note in so einem No-Pattern-Clip wird immer gespielt und die Nachfolgenden halt mit der Wahrscheinlichkeit, die ich da angebe. So, jetzt kommen wir zum Burst-Modus. Und der Burst-Modus ähm, macht nichts anderes, als dass ich äh, sage, okay, es wird hier nur einen Teil der Noten gespielt. Das heißt, linke Seite bleibt gleich, rechte Seite kommen neue Parameter dazu und äh, die sind erstmal aufgeteilt in einen, einen Pattern-Block. Und in dem Pattern-Block gebe ich an, ähm, wie, wie der unterteilt wird. Ich habe jetzt hier 16 zum Beispiel, wenn ich das jetzt hier komplett aufdrehe, werden 16 Noten gespielt und... Ähm, die kann ich durch das Density wieder reduzieren. Das heißt, ich kann durch das Density sagen, ich habe hier zwar eine Länge von 16 Noten Aufteilung, aber du spielst mir jetzt einfach nur, machen wir einfach mal hier, vier Noten. Das heißt, von den gesamten 16 Noten, wenn ich das jetzt laufen lasse, werden nur vier Noten gespielt. Man sieht schön, wie der hier so weiterläuft und dann immer die vier Noten am Burst Anfang spielt. Und das Ganze kann ich natürlich auch rotieren hier. Weil hier fängt es immer auf der 1 an, hier oben. Das heißt, wenn ich das anfange zu spielen und habe das rotiert, ähm, spielt dieser Burst an einer anderen Stelle. So, und jetzt gibt es da drunter noch den, äh, den Accents-Bereich. Ich drehe das hier gerade nochmal zurück und mache vielleicht mal ein paar mehr hier. Und bei, mit dem Accents-Bereich sage ich halt einfach, wie viel dieser Noten akzentuiert sind, also volle Velocity haben. 100%, haben sie, alle. Ups, 100 haben sie alle. Und wenn ich jetzt weniger gehe, sieht man schön visuell, wie die kleiner werden. Ich mach das mal hier extra nochmal. Zack, zack, zack, zack. Das heißt, wenn ich jetzt das so einstelle, habe ich zwei Noten, die sind aktioniert, also ähm, Original Lautstärke. Und dann die restlichen Noten, also die restlichen vier Noten in dem Fall, sind auf 30, knapp 30% Velocity reduziert worden. Ich muss hier auch mal wieder auf Laut stellen. Ich habe das ja vorhin, re vorhin reduziert, hat mich schon gewundert. Und wenn ich jetzt hier drei Noten nehme... auf 3. Und so jetzt habe ich hier drei akzentuierte, drei nicht akzentuierte und einfach nicht gespielte Noten. Darunter gibt es jetzt noch den Opposite-Knopf und der Opposite macht nichts anderes, als dass er die akzentuierten mit den nicht akzentuierten Noten vertauscht. Sieht man schön, das sind die nicht akzentuierten. Ich mache die mal so ein bisschen größer, damit die sich von den nicht gespielten Noten abheben und die werden dann einfach getauscht. Wenn ich hier jetzt äh, noch ein paar mehr Noten eingebe, zum Beispiel so und das noch weniger mache und die nicht akzentuierten hier und dann nochmal Opposite drücke, werden die einfach getauscht. Die einen werden zu den anderen und die anderen werden zu den einen. So, und dann gibt es noch Keep Accent und Keep Accent äh, macht nichts anderes als wenn ich hier die Wahrscheinlichkeit benutze und Keep Accents anmache und ich mache jetzt eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit rein dann werden die akzentuierten Noten immer gespielt. Und bei den anderen kommt es drauf an. Da spielt dann die Wahrscheinlichkeit eine Rolle. Ein bisschen mehr. So. Das heißt, Keep Accents behält die akzentuierten Noten. Das ist das ganze Geheimnis. So, jetzt gehen wir weiter in den Euklid- Modus D, Keep Accents machen wir wieder raus hier und machen hier alles wieder auf 100, weil es so schön ist. Und bei Euklid ist es ja so, euklidischer Algorithmus sagt nichts anderes, ich habe eine bestimmte Länge, wo ich eine bestimmte Anzahl von Noten spielen kann. Ich will aber jetzt zum Beispiel bei dieser Länge von 16 Sechzehntel, will ich jetzt zum Beispiel nur 13 Sechzehntel spielen. Und diese 13 versucht der Algorithmus so gleichmäßig wie möglich über den gesamten über die gesamte Länge der 16 Sechzehntel ähm, zu verteilen. Und dann kann das Ganze so klingen. Das kann ich schön mit diesem Algorithmus machen. Und dann habe ich natürlich, wie ähm, beim Burst-Modus, wieder die Akzente ähm, zur Verfügung, was das Ganze nochmal ein Stückchen interessanter macht. das gleiche mit Opposite. Dann werden die Akzentuierten zu den Unakzentuierten und die Nicht-Akzentuierten werden zu den Akzentuierten Noten. Und Keep Accents wieder genau das gleiche, da kann ich wieder die Wahrscheinlichkeit nehmen und bei Keep Accents bleiben dann die akzentuierten Noten da. Wenn ich jetzt mal komplett ausschalte, werden nur die gespielt. Ich schon meine verschiedenen Rhythmen so, das ist schon das ganze Device. Und jetzt könnte man zum Beispiel hingehen, so ein, so ein kleines bisschen rumspielen. Sagen, ich habe hier eine Drum Machine, habe jetzt drei Noten durchgezogen auf der Kick, auf das Snare, auf der Hi-Hat und kann jetzt einfach mal so quasi das ganze Ding ein bisschen nachbauen. Ich nehme jetzt einfach nur mal die Kick hier rein und ähm, hätte jetzt 16 mal die Kick. Das will ich gar nicht. Ich will jetzt nur viermal die Kick. Und könnte ihr zum Beispiel sagen, ich nehme jetzt Quarter Note. So, und jetzt hätte ich schon mal viermal die Kick für ein Fall to the Floor. Und jetzt könnte ich zum Beispiel sowas ähnliches mit der Snare machen. Das habe ich auch 16 Mal, das möchte ich gar nicht, das ist mir alles viel zu viel. Also sage ich, ich will vielleicht Quarter Note machen, aber dann komme ich in die Bredouille. Hm, Quarter Note habe ich die immer auf der Kick, ich will aber nur Kick und Kick Snare, Kick und Kick Snare. Also gucke ich mal... Burst note ist auch nicht so das was ich will, Nee. also gehe ich mal in den Euclid Modus rüber, lass das, kann ich das vielleicht auf 4 machen, auf 2, ne ist auch nicht gut, dann machen wir es, Beziehungsweise müsste das hier natürlich auch auf Quarter stellen, auch nicht gut. hier wieder auf 16. Ne irgendwas stimmt hier gerade nicht. Ich habe doch jetzt hier die Snare ausgewählt. Ne ich habe jetzt gerade glaube ich die Kick zerdreht. Genau. <lacht> so dann machen wir das nochmal schnell. Quarter Note auf die Kick. Das ganze hatten wir mit No Pattern. Dann müssen wir natürlich auch die Kick hier spielen. okay jetzt haben wir die Kick wieder. Jetzt haben wir die Snare, da gehen wir dann auf den Euklid. so, dann drehen wir das Ganze hier auf mal 4, auf Quarternote. dann wollen wir natürlich 2 zwei, mal haben, und zwar nicht auf der 1 und auf der 3, sondern auf der 2 und der 4, deshalb rotieren wir das Ganze, Ups. Ganze ohne Akzente, das soll alles gleich laut sein, mit der Kick zusammen. Das klingt doch schon mal nicht schlecht, dann haben wir noch die Hi-Hat hier am Start und gleich nochmal anklicken, sonst gibt es wieder einen Unfall, die könnte ich jetzt einfach so lassen, wenn ich die so haben wollte, ich gehe aber hin und sage, hm, ich will den Eugliet hier haben. 16 Schläge sind gar nicht mal schlecht und hier mit den Akzenten, ihr habt schon gehört, einfach verschiedene Akzente ein. Das klingt zum Beispiel gar nicht schlecht und auch mal Opposite probieren. Klingt auch nicht schlecht. Jetzt könnte ich noch die Wahrscheinlichkeit ein bisschen runterdrehen. Und lasse ich Keep Accents, dann habe ich meinen Grundrhythmus mit dabei. Und wenn ich jetzt alles anschalte, habe ich mir schon einen Rhythmus gebaut. und könnt jetzt einfach mit der Hi-Hat noch so ein bisschen rumspielen und kann mir so verschiedene Rhythmen generieren, indem dass ich einfach die Schalter hier hoch und runter drehe und einfach so ein bisschen ausprobieren. Das war's, das ist das Note repeats device und man kann da noch eine ganze Menge mehr wunderbare, schöne Experimente mitfahren. Ähm, lasst mich wissen, was ihr damit macht, ähm, schreibt es in die Kommentare, würde mich sehr freuen, freue mich immer über Rück Rückmeldungen und ähm, ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder, macht's gut, bleibt vor allem gesund, bis bald, ciao, ciao.